Ne, komm nicht. Mach nicht. Mach nicht. Ah, <lacht> Da steht er, guck. Schlingel. Ja, guck mal, der ist schon released. Ja, ma was? Macht er das? <lacht> Keine Ahnung. Weißt du das, geht er wieder raus? Und normalerweise? Geht er wieder raus jetzt? Ja. Wollen wir da runter gehen? Ist ein Achievement. Ist es ein Achievement? Ist es mir egal? Ich hab ja gesaved. Hat also sich so unten irgendwas Schlimmes erwarten sollte. <lacht> Wie schon mal? Ja, aber da ist ja nichts. Doch, da war einmal äh, hier dieser. SSD oh, das ist der 73, Freund. Alter. Irgendwie so, so ein Elektrokasten. Du, da kann man irgendwie was. Nee. Alter, hm. was ist denn da los? Nee, lass es kommen. Oh. Achso, nee, warte mal. Ja, doch, das dauert zwar ein bisschen, aber äh, da kommen wir zu einer Pille und dann kann ich nicht von dieser Hühnergrippe oder was heilen. Ist doch fucking egal, du willst doch nicht zu diesem Tentakelmonster rein, oder? Nee, will ich nicht. Ich, da sag mal den Code zu dem Raum da hinten. Den können wir uns eigentlich auch mal merken. Bla bla bla, gib mir den Code. Code. Merken, 5731. Oh, er ist trustworthy. Mach das Gas an und dann gehen wir einfach, oder? <lacht> Wollen wir? Ja, komm. Der ist nicht trustworthy. Ja, der, der stirbt ja dadurch nicht. Das ist doch trotzdem lustig. Du hast jemanden getötet. das ist jetzt kein schlechtes Gefühl? Nee, hab ich nicht. Da steht er ja wieder auf. Ah, da ist es! Ach du Scheiße! Macht das irgendwas? Ich habe gehört, es ist laut. Laut? Echt? Geh mal rein. Ich weiß nicht, ich kenn's nicht. Ich habe Angst, dass da ist. Alter, der greift dich an! Ja, ist der böse? Ach, keine Ahnung, Mann! Schaut irgendwie süß aus. <lacht> Blobby-Wolli! Jetzt kommt er mit Highspeed angerollt. Weil der andere das auch Sie müssen wir einen äh, spielen, Desi Rowley. <lacht> was ist denn mit dem Viech? Ja, was macht denn der? Eine Ahnung. Das kreuzcht lustig. Ja. Aber ist nicht laut, oder wenn du hingehst, vielleicht? Ich hab ein bisschen <lacht> Angst. Was <lacht> doch lustig macht. Ich weiß echt fast nichts über das Teil. Jetzt soll ich mal hingehen? Ja. <lacht> jetzt hat er uns gegeben. <lacht> ist das Mozart oder was? Aber er stirbt dann. Alter. Alter, macht Türen auf. Hat er die aufgemacht? Hä? Irgendwas hat die Tür auf. Oder ist die Tür jetzt wieder wieder auf. Alter, <lacht> Die Musik geht von dem aus. Ich glaub's. Ich denk's mal. Links? Rechts. Oh, ist offen. Ach was. <lacht> Geiler Gott war's. sei Dank. Jetzt tut er jetzt seinen Microsoft-Sam-Text vorlesen. Die müssen klar, klar, klar vorgehen. Und einer klöcher. Ja. Ja, muss ich eigentlich wachen, bis er fertig gelegt hat? Ne, man kann's einfach gehen ach komm mal wir das event zerstören so okay. hm. hm. hm. schon mal auf die. Meinst du? Ich glaub schon. Schön, der labert einfach so weiter, man. Man ihn dann mhm. bis draußen. Ich glaube, das ist jetzt in dem und gefühlt wurde den Raum gedrückt. Wenn dieses <lacht> kommt. Ja. Ja, das ist jetzt das Model so wie wir es kennen, glaube ich, oder? Show me. Aber oh, der schaut aber hier finde ich nicer aus. Hab ich gesagt, ja, ne? Und die Animation ist auch nicer. Ne stimmt, das schaut schon wegen anders aus. Der ist schon besser. Oh, wow. Aber ein, ein bisschen, bisschen more creepy. Ja, aber du kannst jetzt zwar weggehen, ne? Und dann? Ja, und dann wegrennen. <lacht> Nein! Nein! Oh fuck, das kann er nicht, das kann er nicht. Haben wir? Ja. Der kann das hundertprozentig. Der kommt jetzt von da unten irgendwo. Jetzt ist es halt richtig mies, wenn er da kommt. Psychologischer Terror. Ja, ist ja wirklich... wow! <lacht> Fuck, wie schnell ist der? <lacht> ah! <lacht> Schmerz, lass nach! Eieiei! Dem komme ich nicht vorbei, oder? Jetzt kann Zweiter weiter erflüchten. Wie läuft denn der? So, der kommt uns durch die Wand. Was, oh, was ist denn los? Ist. Mausback, Mausback! Also, das Motto hierbei ist jetzt rein, raus, tschüss! Da vorne liegt das Metal Plate und der Radio Transceiver. Transceiver. Transceiver. Nee, yeah, oh, oh no. No. Nein, Kack! Jetzt muss ich mich heilen. Zweimal. Äh... Uh. Oh. denn auch atmen? Ja. Aha. Ich muss blinzeln! What the Boah, fuck? das war sauklapp. Okay, okay. Was? Ja. Also SCP-178. Wir wissen nicht, was es macht. Äh, in der normalen Version. Also, im... In der anderen Ding sah ja cooler aus. Lauf mal drauf zu vielleicht? Oder schau dich mal um? Oder lauf mal dran vorbei? Oder pinseln mal? M <lacht> machen wir irgendwas? <lacht> Geh mal drauf zu. Was ist das? Es hat ein paar Augen. <lacht> Und der Kopf, der blinkt. Also irgendwie schaut das cool aus. Und der andere Nein. kommt. Lauf mal, willst du, du doch, nein willst du doch zulaufen? Was ist denn passiert? Wird schnell machen, weil... Was ist denn für ein Fischmensch, Alter? Oh Mann, da müssen wir noch... Wow! Oh, wow, oh, das ist für unseren Thumbnail. Oh was? <lacht> da muss er die Brille zeigen. Ich verstehe den Sinn davon nicht. Satan. Die Tür geht auf und zu. Was machen die da? Fuck, die haben die getötet. Schnell. Die, die geht auf und zu. Ich bin drin, ich bin drin. Boah, wow, Gänsehaut. Ja, ich auch. Mann. Schauen die dich an. Ich weiß es nicht. Jetzt sind sie weg. Was, lauf mal. Was? lauf mal ob da was ist? Krieg ich um? Hm. Sind die unsichtbar? Ja. Also probier aus. Bevor wir sterben. Probier 420. Einfach also 420. Ja. macht was I'm really relation Ja nimm Good at shit uh, uh, rage rage rage <laughs> What the fuck <laughs> da? Woah, woah! Da war da 372. Da in den Raum sind wir letztes Mal auch panisch hineingepflichtet. So, jetzt habe ich wieder einen freien Slot. Ja. Und man kann die Glocke wieder nennen. If you ring it, he will come. Wir haben. Oh, also wäre geil, wenn es mal ein neues Phantom gäbe, ne? Weißt du das? Vielleicht gibt es Getlingelt. Oh, guck mal das ist, aber ist noch das alte Modell. Hat sich scheinbar nicht verändert. Jetzt ist es weg. Ja. Wow. <lacht> Bisschen. Jetzt kommen die Helikopters. Die Tür ist SCP-682 just broke out at Gate B. Scheiße. Schnell zurück zu Gate B. SCP-682 is out of the facility. Alles sieht man, meinst du, einen, einen sieht man Helikopter das? Nee, oder was? Soll man sich Show geben? Drei Helikopter, einer statt zwei hat Vielleicht sieht man jetzt so eine Pranke. Nee, immer noch nicht. Wer aber sonst kannst du ja auch da rausgucken. Oh, da kann raus, Mach, Mach die... Tür zu. Ich hab die Atom mit Fenstern. an. Ich denke, du den Nuklearen Hits noch siehst. Ja, ist das vielleicht ein Nuclear blast Shelter? Ja, wahrscheinlich. Und wir kommen nicht ran. verrecken ordentlich. Ach, kacke. Okay. Halt! Wollen wir ausprobieren? Gut. Achso, ja, ey, probier mal. Ja, Scheiß wie man wir sogar weiß. Funktioniert, Junge. Jetzt hat es abstürzen müssen wir auch <lacht> das Safe Game Corrupted. Ich will den eigentlich immer einsetzen? Egal. Ah ja. Du musst dran an dem vorbei, das bringt es nichts. Es geht nicht! Bist du jetzt sicher, dass ich es machen soll? Ja. Doppel! Yo! Wo sind wir? Nein! Wir sind im Arsch! Ich kann speichern. <lacht> ja, fuck. Stimmt, wenn du runter gehst, geh mal runter einfach. Vielleicht hängst du ihn dadurch ab. Jetzt sich da runter. Ja, aber geht es trotzdem, runter, wenn du lang genug abhängst, dann. Stimmt, da hat einen Vorteil, ne? Da geht ein langer Gang. Da geht es einen langen Gang lang. Ja, sehr lang. Und dann... Das war da? <lacht> Der. Ja. Okay, die stapeln sich ordentlichst. Die ja, haben wir... aber... Äh, 100% Verluste. <lacht> so, 7 Keycards, Level 1, auf course. course. Ich denke, auch hier werden wir an die 100% Verluste haben. Macht Kurs überhaupt was? Ja. Macht kaputt. <lacht> ja. Es hat nur kurz gezuckt, ich hab's gesehen, aber. 1 zu 1 kann man gleich so lassen. Kann man so lassen. Kommt bestimmt pack. Ah oh, ja. Nur Spielkarten. Geil. Jetzt können wir, hey, wenn du nochmal machst, dann können wir fast schon ein Kartenspiel zusammenstellen. Das ist schon treiben. Oh, der, der Schlüssel schnallt dir dann zurück, wenn es fertig ist. Oh ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sogar schon bevor es fertig ist. Oh, was hast du gemacht? Ähm, 1 zu 1. Nee, nein, nein, fein. Fein hast du gemacht. Aber es hat bei fast allen geklappt, ne? Bis auf die eine. Kann man sagen, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Siebtel. Statistisch gesehen. Ja, dann äh, geht's weiter mit Very Fine. So, jetzt haben wir die prozentuale Wahrscheinlichkeit von der Omnicard. Unter 50% Prozent. der... Oh, der kommt weiter verfolgt den anderen what the fuck shit fuck what the fuck shit What the fuck? Ah, scheiße, schon die Panik ausgebrochen. shit shit shit shit shit shit shit shit shit Ja. shit ja so shit ne? ja. ich guck mal shit shit shit shit ich shit shit Schild bitte. Ich bin Oh mein Nein, Gott. Nein, das ist der Böse. Geh und ge ge ge bringen näher hin. Ich würde es sehen. Auf der Class Euclid. <lacht> ich ich das aus. schaut aus wie Darth Maul irgendwie. Ja. Ja, speicher und geh rein. Da links. War das so eine Tür? Was ist eine Unikart? Ich höre Something, ich something. In. Real. Next. Nee, das ist da drin. Ja, es wurscht. mal auf. Oh Gott, die Tür ist offen. Guck Fuck, mal. Ich halte es nicht aus. Ja, ob da ein Dokument, wo das spielen. Ob da ein Dokument oder so rumliegt. Ist der unsichtbar? Und atmen mit mir so an den Nacken so. Keine Ahnung. Da geht's nochmal. Hör auf mich anzuatmen, du Sau. Ring? Vielleicht? Du stinkst aus dem Mund. Hör auf. Oh, da ist ein Ding. Nein? Nee. Ah oh, nee, was ist das? Äh, Google. Nein, nein. Glaubst du, dass man damit sieht? Äh, du musst vor allem erstmal Batterie. Oh mein Gott. Das sind mehrere, oder? Ja, aber ich glaube, der macht auch nichts, oder? Der eine ist außerhalb und der andere. Da wird die Zeit ja irgendwie so zurückgedreht, ne? Was? Hast du nicht die Kommentare gelesen? Nein, unseren Zuschauern? Nicht, nicht alle. Desto, je öfter du da durchgehst, desto... Deswegen haben wir auch Items verloren. Diese Hand. Hab ich habe gelesen, dass der Alex Beck geschrieben hat. Er weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das raum zeit Zeitkontinuum Aber wir haben eh keine Items. Ja, aber einer hat auch geschrieben, äh, dass wenn du da ganz oft durchgehst, dann passieren da merkwürdige Dinge. Ja, sollen wir weiter durch? Ja, wie du aus. Ja! Du das ja. ja oh, da, da, da war Blut. Da? Ich glaube nicht. Weiter geht's. Dreimal noch. Zwei. Echt? Eins. Und vielleicht sehen wir da diese, diese, diese Fälle. Wow. Oh. Der nur ein Loch als Gesicht, Mann. What the fuck? Komm noch ein paar Mal. Das, das hat er glaube ich auch geschrieben, dass da irgendwann eine Leiche auftaucht. Weiter geht's. <laughs> also es, es ist genau das, was da ist. Es ist, eine, ist <gasps> was, was, was? Gehen wir zu den Viechern. Ich hab Angst. Weiter durchgehen? <lacht> ja, bitte. Bringen wir es zu Ende. Ja. <lacht> oh, guck mal was da, da war. Don't be war. I will happen on 5th 2015. The last you may Oh mein Gott, Das ist heute! Eine... Ich glaube das macht das aktuell. Ja. Bitte? <lacht> ja, das wäre jetzt schon ein harter Zufall. <lacht> das ist das Buch, aber oh, das guckst du nicht an, oder? Äh, später dann vielleicht. Oh, ja. mal. Ja. ja. Willst du saven zwischendurch mal? Ja, kann man. Machen. Ach, die gerade kann man da auch. Machen. Das ist ja. Du, oh, kannst du das Buch da rein tun? Ich meine, das ist ja. Wie eine dicke Note. Oh, jetzt hab ich aus Versehen ja. draufgekriegt. Ah. Du hast Chickenpox. Ah. Kann man da, äh, kann man da sterben? Von? But non-threatening disease. So. so, was ist jetzt passiert? Du hast Chickenpox. Was ist das? Soll ich weiß, Windpocken? But non-threatening. Das heißt es ist nicht gefährlich. Glaub oder oder ich was? Ich glaube schon. Keine Ahnung, was wir wegkommt. Wir, wir sehen es ja dann. Naja. Whatever. Da waren wir noch nicht. Oh. Oh, macht er jetzt was? Nee, aber wir haben auch Der kracht. macht was! Was macht er denn? Weil das ist nicht der Ohrenbär. Ja, der schaut jetzt nicht mehr ganz so böse aus. Und das ist doch kein Nasenbär. Ja, aber es ist doch eigentlich derselbe, oder? Oh! Oi! Computer. Das ist ja geil. Was das, heißt das? Das sagt, einen, das sagt dir im Prinzip, dass du äh, zu dem Computer gehen sollst. Ah, give it to me. Kawaii. Oh, das ist, das ist Insekt. Ja. Denke mal. Wobei, hey, das, ist ein, das ist ein komisches Insekt, weil Insekt hat normal sechs Beine. Und wieso zwei? Oder wer sind die zwei? Verstehe <lacht> ich nicht. <lacht> verstehe ich auch nicht. Aber ich mal beim letzten Mal, hat er uns ein Tipp gezeigt, dass wir zum Computer gehen sollen. Okay, ja. Jetzt ist es sowas hier. Was ist das? Ist das der Teddy? Passiert gleich was? Es bewegt sich. Ist das der Teddy? Das ist der. Something ist. Ach, jetzt werde ich zum Teddy. Hä, da wachsen Ohren an dir? ist ja weg, oder? Ne, da ist nicht. Ja, der kann sich doch selber. Der ist nicht weg! nee der sah gerade so aus, ob der so. Aber das nicht war nur meine Sicht, diese Berry war. Ja. Achtung, oh. jetzt. Das bin ich? Das war of Art. Why do, do I see myself? Guck, das bin ich selber. Ich schick gleich. So, Kannst du laufen? <lacht> kann ich mal blinzeln. Ich hab gar nichts mehr. I killed them. This is my punishment. Ich erschreckt, Mann. That is why I'm here. Ja, der hat es bestimmt hinzugefügt, dass mir erschreckt. 130. I'm sorry. Nee, komm irgendwas irgendwann Skyless. So ein Faceit-Mann. <lacht> <unique. lacht> Böse. Was ist ist Interessant wäre jetzt, wär jetzt auch äh, oh, das sind, das sind Paper. Der Ring ne? Ja. Oh. Sogar Deutsch Nicht euer Kind Nicht euer Kind ist das Sondern <lacht> da eine Sondern irgendeines der zahllosen Kinder die von deutschen Fliegerbomben ereilt, ereilt wurden, wurden. In Warschau, in mhm. Rotterdam, in Belgrad. Wie viel Leid und Elend, wie viele ausgebrannte Dörfen, Häuser, oder? Häuser, Häuser, Häuser, ja. zerstörte Kirchen, Kirchen. Sehr gut. Verwüstete <lacht> der Städte und Dörfer flogen heute überall in Europa und kann an der, der diesen Krieg 20 Jahre <lacht> lang gepredigt, sieben Jahre lang vorbereitet und am 1. September 1939 vom <lacht> Weiter. Äh, vom Zaun. Zaun gebrochen. Zaun. Hat. Und alles, das geschah im Rahmen des Deutschen Reiches. Ach, im Namen des Deutschen. Ach, im Rahmen. <lacht> Unter der oh, oh, Was ist das? Hafenkreuz. Hakenkreuz. Haken Warte. Hakenkreuz. <lacht> <lacht> ah, Hafen. <lacht> Hafentreujahre. <lacht> Eure Fahne durch deutsche Armeen Das gefällt mir irgendwie Eure Väter, Söhne, Brüder Wollt ihr dafür büßen? Es tut mir leid, Helen Ich wünschte, ich hätte dabei, dabei sein können. können Sau krass äh, muss ich, doch ich, hab hier, ich hab hier schon einen Thumbnail auf jeden Fall Das ist, doch das, das ist jetzt SCP Containment Breach in... In Deutsch Jahren. In Deutsch Nazi Oh Du hast ihn! Hast du ihn? Das nee. Nicht. Ich geh mal da raus, du verreckst doch da ordentlich. Nicht. Ich glaube, wir haben jetzt die, die Nazi Edition. Wo du? SCP Containment Wenn die Gasmaske anders ausschauen, das wäre nicht So voll old school. Ja, das sollte sie vielleicht besser anziehen, <lacht> Alter, wirklich? Das ist äh, Schimmer. Da ist eine Tür. Hier, soll ich die da hier nehmen? Oh Gott. Was ist da los? Es ja, war gerade wieder der 373. Oh. Oh. Das war hier, ne? Oh. Hier müssen wir müsste man jetzt hier durch die Wand gehen können? In so ist es jetzt wieder normal? Secret room, ich weiß es nicht. Die Tür ist auf zu. Willst du sie noch nochmal nehmen, was dann passiert? Sie dass du deutsch.